Ah, okay läuft. Also erstmal auch von mir nochmal Hallo. Ich finde es krass, dass so viele gekommen sind. Das ist für mich auch. Ich bin ganz schön nervös, aber ich freue mich auch vor so vielen ähm, präsentieren zu dürfen. Ja. Also willkommen zu unserem Projekt VRTR. VRTR ist ein Roboter, der mit einer virtuellen App oder eben durch eine Website und ein reeller Roboter Müll sammeln in der Stadt. Und das kann man ganz einfach vom Sofa aus und dabei sogar vielleicht noch Geld verdienen. Ja, äh, dann steht ja erstmal die Frage, wie das funktionieren soll, weil vom Sofa aus Geld verdienen hört sie, nach, na, hört sie nach einer Wunschvorstellung an. Man geht erstmal auf die Webseite oder halt auf die App. Bisher ist jetzt nur die Webseite verfügbar, aber also man geht auf die Webseite, ähm, sammelt den Müll, indem man den Roboter über die Webseite steuert. Und ähm, kann somit dann den Müll in ähm, Mülleimer werfen, mit dem Roboter. Das ist dann noch für die Zukunft vorgesehen. Und ähm, dann Punkte sammeln und dadurch dann halt äh, die Punkte in Geld umwandeln. So, los geht's. Wie macht man das denn? In der App oder eben auf der Website sich anmelden? Beim Prototyp jetzt noch nicht dann ähm, einen TR-1, also einen Trash-Roboter, aussuchen und lossammeln. Und wenn man dann diese Punkte kriegt, kann man diese auch einlösen und Geld verliehen. Ja, ähm, wie wir gearbeitet haben, muss auch in die Präsentation rein. Wir haben ähm, Python verwendet, also Programmiersprache. Ähm, und ich weiß nicht, für die Webseite habt ihr, glaube ich, HTML? Verwendet. Ja, also HTML für die Webseite und Python für den Code für den Roboter haben wir als Sprachen verwendet. Ähm, die Hardware ist ein 3D-Drucker, den zum Großteil David bedient hat. Da war ich eher, ich war eher so für die Software zuständig. Ähm, wir haben, wie man da unten auch sehen kann, ähm, zwei äh, Getriebemotoren, ähm, ein so eine Art motor Motorsteuerungsmodul, der jetzt da steht Motortreibemodul und halt ein Raspberry Pi. Ähm, für die Zukunft ist auch noch eine Kamera geplant und ein Greifarm, damit man dann auch wirklich, also man sieht, der Roboter ist etwas klein, dass man auch wirklich ähm, mit dem Roboter den Müll dann in einen ähm, Mülleimer werfen kann, die jetzt vielleicht auf der Höhe so ihre Öffnung haben. Für uns recht praktisch, für den Roboter halt nicht. Und dafür wollen wir dann einen Greifarm, ähm, Greifarm anbauen, der ähm, höhen, höhenverstellbar ist, das heißt an der Schiene hoch und runter fahren kann. Unsere Website, wie sieht die denn aus? Ganz einfach. Einfach nur sowas, ein Steuerknüppel und darunter ein bisschen Text, was gerade passiert, und eben eine Überschrift. Damit haben wir die Website programmiert, also nicht genau damit. Ähm, ich könnte das auch mal zeigen, womit wir das programmiert haben. Ja. Ähm, und zwar. Der nächste. Da. Das ist einmal die Programme. Achso, ja. Hm. <lacht> Ähm, ja gut dann halt ich <lacht> <lacht> ja ja spannend mach es auch nee nee ich Achso. geht's jetzt das gehört doch zu Se jeder seriösen Konferenz dazu ja <lacht> kurze technische Pan <Pannen. lacht> Ja, genau, die Website. Und dann, wie wir den 3D-Drucker programmiert haben. Das ist ein Modul, Tinkercad. Ähm, das kann ich auch kurz mal zeigen, wenn... Das funktioniert ganz sicher, da das im Internet ist. Und ähm, mit diesem Tinkercad... Ähm nein. Nein. Doch. Nein. Doch. <lacht> nein. Ja, warte. Warte, rechts, das rausholen. Also, das kriegt nur die Präsentation. Ja, rechts, nein. rechts, das rausholen wieder. Nee. Nein, hier, rechts, das rausholen. Nein, doch, doch. Nein, doch. Nein, doch. Nein, doch, das Nein, doch, doch. Du musst es noch teilen. Doch. Du Nein. Du musst es noch teilen. Nein. Nein. Nein. Ja, ganz schön. Nee, ja, duplizieren. Dann geht es nicht. Äh, wir können es jetzt nur über die Präsentation zeigen. Ähm, also man hat diesen, diese Module. Natürlich kann man nicht einfach aus der Luft das machen. Deswegen ist es ein bisschen schwerer. Gibt es auch ein paar Probleme. Das konnten wir jetzt nicht hinbekommen. Also das sollte eigentlich mal das Hinterrad sein, was ich bewegen kann. Nur der 3D-Drucker hat aufgegeben und äh, jetzt fahren wir halt mit zwei Rädern. Ja, funktioniert auch. Aber, aber wie funktioniert er denn? Also das könnt ihr jetzt nicht sehen mit der Website. Ja, also wir, habt, wir haben ähm. euch ja vorhin gezeigt, wie die Website aussieht, also auf die Website gehen wir jetzt einfach so. Also ihr, ihr seht jetzt halt. einfach nur den blauen Vorsicht. Bildschirm. Ich sehe jetzt. <lacht> <lacht> Fährt ja. äh, Zu wenig. Rechts. Warte, mal. Also, das steuert man dann alles über die Website, eben mit diesem Steuerknüppel, den wir eben gezeigt haben. Und ähm, man sieht jetzt noch das ganze Innenleben. Später soll es mal so sein, dass man eine Haube drum hat und der natürlich auch einen Greifarm hat und eine Kamera und dann wirklich. Fahren kann. Also, wir hatten jetzt äh, WLAN-Probleme. Hoffentlich passiert das nicht dann, wenn man ihn richtig bedienen könnte. Also, mit in der Stadt fahren und Müll einsammeln. Da sieht man jetzt gerade ein WLAN-Problem, weil ich drücke nichts mehr. Er fährt immer noch. <lacht> <lacht> also, aber manchmal hängt es halt ein bisschen, aber. Also, diese Website kann jeder drauf, jeder könnte jetzt den äh, fahren. Ich würde es jetzt nicht ausprobieren, weil dann machen alle. Also wenn es jetzt alle machen, dann ist halt immer der, der als letzt sozusagen draufkommt, äh, steuert den dann. Dann werden sich verschiedene viele fragen, ja, warum geht das jetzt nicht? Ja. ja, ist am besten, wenn nur einer drauf zugreift. Also wir haben schon bei drei Webseiten Probleme gehabt, also bei drei offenen Webseiten. Ja, Und das war jetzt so unser Projekt, nämlich der VRTA, den wir in Zukunft auch vielleicht noch versuchen werden zu verbessern. Äh, Gibt es noch Fragen oder sowas? Okay.